Es ist ja echt richtig chillig. Hängt ihr nur ab oder macht ihr auch tatsächlich irgendwelches Clubzeug? Erstmal ernsthaft, Natsuki, wieso bist du so hip? Du bist zu viel auf dem Internet. Und das ist. that is, that is wo nearly every day at least 5 hours auf dem Internet Mostly just nur Videos, Zoe. So. Gibt es außer Mangas noch andere Literatur, an denen du interessiert bist? Also nicht wirklich. Wenn das so ist, hast du schon mal an den Anime Club gedacht? Das ist ein guter Punkt. Ist das dein Ernst? Ich werde nicht in den Anime Club gehen. Das ist voller. Understandable. <laughs> We don't need to finish the sentence. We already know what's happening in the Anime Club. Welche Ja, okay. Welche ein töten? Ich denke, das sind nur are weird people are weird but weeps so weep myself yeah yes please Natsuki Während Natsuki mit den, der Satzierung der Ramangas im Schrank beschäftigt ist, nähert sich Sayori von hinten und umarmt sie. Was? Hi. Hi. Seit dem Beitritt von Natsuki läuft der Literaturclub auf vollen Touren. Mit ihr hat der Club nun vier Mitglieder. Sayori, Natsuki, Yuri und natürlich Monika. Nachdem das Clubtreffen beendet ist und Natsuki und Juri gegangen sind, beginnt Monika ein Gespräch mit Sayori. Ich habe gesehen, dass Natsuki einige ihrer Mangas mit dir geteilt hat. Ich war so gern be besser mit dir befreundet. Sie ist so begeistert und gefühlvoll. Ich könnte dir den ganzen Tag zuhören. Sie ist so neid... Ich bin nicht sicher, ob sie gemeint hat, dass ich das ihr gegenüber nicht sagen kann. Oder ob ich es genau nicht sagen kann. Was sagen? Nichts! Ich bin ein, ich bin eine Respektsperson. Aber Natsuki ist eine ausgesprochen niedliche Person. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> Was ist denn so schlimm daran? Keine Ahnung. Aber weißt du, es gibt eine Sache, die mir Sorgen bereitet Manchmal befürchte ich, dass geben mich nicht sonderlich mag. Und sie mir was? Ach, das ist doch lächerlich. Wie kommst du denn darauf? Nun, ich meine, es sind nur Kleinigkeiten. Etwa, dass sie erst dann Hi zu mir sagt, nachdem ich sie zuerst gegrüßt habe. Und es fühlt sich an, als würde sie nur dann gerne mit mir reden, wenn es um Mangas geht. Oder um andere Sachen, die sie mag ist wirklich einfach oft so abweisend. Zum Beispiel, dass ich über Gedichte sprechen wollte. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass sie dich nicht mag. Wahrscheinlich ist sie einfach nur schüchtern. Vielleicht. <lacht> mein Thema bringt mich dazu, mir kommt zu zu machen. Er tut das gerne. Das ist okay. Versuche einfach, dich nicht so sehr zu sagen. Und alles wird gut werden. Du kannst jederzeit mit mir über alles reden, dass sich wieder drückt. Ich bin hier, um zu helfen. Du bist die Beste. Sei, um Abend Monika kurz. Nun, ich werde weiterhin versuchen. Denn ich liebe sie und ich will ihr näher sein. Die Session ist ganz weird. Ist is es ein weird weird oder ist es ein gut weird? Ich kann es but sagen, aber es like a good ein weird. Du machst das schon. Hast du es auch ausgelesen? Nein, aber das ist eine gute Stellung, um aufzuhören. Mir schwirrt der Kopf. Ich brauche eine Pause. Was gestrickt ihre Arme? Ist ja nicht langweilig? Nein, ich habe geschrien. Oh, ich habe all die Strickmännchen gesehen und mir gedacht, dass die nur langweilig ist. Ich sage nicht die Männchen, wenn ich nachdenke oder auf die Situation warte. Ich habe mich mit ihnen allen eingefordert. Ja, ist traurig weil sie die Nachthimmel so schön finden, aber nicht in der Öffentlichkeit zu den Sternen aufbringen kann, ohne dass die anderen sie für eine Spinnerin halten. Okay, das getting zu real. Und der Herr hat Probleme mit seinen Rücken, aber die Ärzte können nicht herausfinden, wo es liegt. <lacht> Was zur Hölle? Du bist ja die Spinnerin. Bist du das Gedicht lesen, an dem ich gearbeitet habe? Klar, warum nicht? Ich schiebt das Platz zu Natsuki. Wenn das Gedicht liest und die... Sieht die Stirn. Ich schieb das Blatt zu sich zurück. Wirst du dich nicht eigentlich nie komisch, wenn du all deine Gedanken und Gefühle teilst. Ich meine, deine Gedichte sind echt emotional. Ist das schlecht? Ja, aber nein. Aber das war nur eine Feststellung. Ich glaube, dass die Leute sich näher kommen können, wenn sie viel finden, ihre Gefühle auszudrücken. Deswegen ma, ma, mögen, sehr, mögen sehr viele Leute sehr ruhig mich eingeschossen, weil ich sie einfach so denkt. Und ich möchte. Und, und, und You can't be mad at somebody who thinks like that. Ah, fein. Ah, no. Yeah. Das geht beginnen zu protestieren, aber es fällt dir schwer, ihre Gedanken zu Worte zu formen. Wie weiß, wenn du ein Gedicht dazu schreibst? Monika hat Sayori's Freundschaftsanstrengungen verfolgt. Am Ende eines Klubtreffens beginnt sie ein unverfängliches Gespräch mit Natsuki, die gerade am Zusammenpacken ist. Es ist cool, dass du Zeit mit Sayori verbringst. Sie war ganz schön aufgeregt, dass sie die Gelegenheit hatte, Mankas mit dir zu sein, zu lesen. Ja. Ihr macht es doch sicher auch Freude, deine Mankas mit dir zu sein, oder? Ja, Christus. Hm? Natsuki blickt auf ihre Schulter. Gibt aber keine weitere Antwort. Was denkst du gerade? Nichts. Ich rede nicht hinter dem Rücken von anderen. Oh. Das geht verstummt. Doch statt weiterzupacken, zupft sie nur an sich herum, so als wollte sie mehr sagen. okay Es ist okay, deine Gefühle zu teilen. Das ist etwas ganz anderes, als hinter dem Rücken von jemandem zu reden. Vielleicht. Ich hasse es nur, wenn Leute hinter meinem Rücken reden. Deshalb tue ich das anderen nicht an. Riga lächelt strahlend. Du bist wirklich rücksichtsvoll. Ähm... Dann wohl danke. Aber so fühlt es sich für mich nicht an. Okay, ich muss eine Sache sagen. Wir sind schon recht schwer, in nazis Stimme zu reden. Also... Allgemein, glaube ich, würde ich jetzt das Video lassen mit Voice Acting und jetzt einfach ganz mal... Ernst normal in meiner normalen roman geben reden. Aber natürlich ein bisschen mehr Personalität, den andere geben. Du kannst mir vertrauen. Das bleibt einen Moment lang schweigend stehen. Sie zupft immer noch herum. Manchmal fühle ich mich, als würde ich ersticken. Ich bin es nicht gewohnt, dass sich jemand so auf mich stützt. Kaum, dass sie uns kennengelernt haben. Es ja nicht es macht ja Spaß, mit dir rumzuringen, aber. Ich habe einfach keine Kontrolle über das Tempo. Ich kann nicht jemanden treffen und sofort die beste Freundin sein, die alles über sich teilt. So geht das nicht. Manchmal will ich einfach nur chillen und relaxen an day. Oh, ich hatte das gar nicht mitgekriegt. Ist schon gut. Wie solltest du es auch bemerken? Bemer ich weiß, aber ich fühle mich deswegen einfach schlecht. Ich kenne Serio, deshalb Hätte ich es bemerken sollen. Monika spürt ein gewisses Schuldgefühl. Wie sich war sie, die Sayori zu ihrem Verhalten ermutigt hatte. Obwohl sie die Situation nicht kannte, fühlt Monika sich ein wenig verantwortlich. Willst du, dass ich mit dir darüber rede? Nein, das wäre mir nicht recht. Nun, ich könnte... Ich weiß nicht, ich könnte sie mit einer anderen Clubaktivität ablecken oder so. Auf keinen Fall. Das wäre doch so hält dich und gemein. Tut mir leid, das habe ich nicht richtig durchdacht. Davon ganz abgesehen, nur weil ich jammere, bedeutet das nicht, dass ich jemanden darum bitte, meine Probleme für mich zu lösen. Und, es tut mir leid. Ich glaube, das ist bei mir ein Instinkt, dass ich Probleme zu lösen versuche, auch wenn man nicht dazu aufgefordert hat. Ist schon gut. Ich würde gerne mit Sayori darüber reden, aber dadurch könnte es komisch dazwischen bei uns werden. Womit mache sie sich dann ständig Sorgen, dass sie mir auf die Nerven geht. Ich weiß nicht was ich tun soll, damit alles normal bleibt. Nun, ich glaube, dass sie es völlig verstehen würde, wenn du all deine Gefühle gut ausdrückst. Sayori liegt viel daran, eine gute Freundin zu sein. Sie wäre sicher glücklich darüber, dass du ihre Freundschaft mit dir verbessern willst. Vielleicht. Ach, es fühlt sich so dumm an, mit jemandem darüber reden, wie man befreundet sein will. Das ist einfach schräg und nicht cool. Monika zuckt mit den Schultern. Das ist der Literaturclub. club summer sie zieht durch ihr unterdrücktes nicht. Es ist nicht der cool-Club. Hey! Der Clubraum ist still. Als Seyori hereinkommt, wirft Natsuki einen Blick in ihre Richtung. Seyori lächelt und winkt Natsuki kurz zu, bevor sie am anderen Ende des Raums Platz nimmt. Ihr Gesicht ist bereits in dem Buch versunken. Seyori beschließt, dass sie am besten wollte den Manga weiterliest und holt es heraus. Es sieht aber so aus, als würde Natsuki heute nicht lesen. Vorher legt ein Blatt Papier. Sie tippt mit dem Füller gegen ihren Tisch und starrt ihn an. Oh, schreiben wir heute? Monika spricht in einer leisen Stimme, um den Frieden des Clubsraums nicht zu stören. Sie kniet sich vor Natsuki's Tischen. Äh, hey! Natsuki zieht das Blatt zu sich und bedeckt es mit ihren Armen. Entschuldigung, ich wollte nicht drauf gucken. Mir egal. Ich wollte nur fragen, wie es bei dir läuft. Es läuft gut. Natsuki sagt mir: Natsuki's Antwort wegen abweisend. Die schaut zu Sayori über, die auf ihren Manga konzentriert ist. Monika folgt Natskis Blick. Ich glaube, sie ist wütend auf mich. Wieso das denn? Ich, ich bin gerade beschäftigt. Fangen mich später. Monika verstummt. Natsuki richtet den Blick wieder nach unten auf ihr Blatt. Sie bewegt ihre Hand ein wenig vom oberen Rand weg, damit Monika ihn ziehen kann. Dort steht Anza Yori. Oh, Liebes Gedicht! Monika lächelt verständnisvoll. Sie legt eine Hand auf Natskis Schulter und flüstert sachte. Ich bin stolz auf dich. Natsuki wendet den Blick ab, macht aber keine Anstalten. Monika's hand zu entfernen. Monika drückt kurz Natsuki Schulter, bevor sie aufsteht und zurückgeht. Das Clubtreffen ist beendet. Jura hat sich bereits auf den Weg gemacht. Auch Monika ist gegangen, nachdem sie und Natsuki daran erinnert hat, nicht zu lange zu bleiben. Seiori ist entschlossen, ihren Manga noch auszulesen, da sie kurz vor dem Ende ist. Da Natsuki aus einem unerfindlichen Grund auch länger bleibt, liegt eine angespannte Stelle in der Luft. Nachdem Seiori mit ihrem Band fertig ist, geht sie damit zum Schrank, um ihn wegzupacken. Unter den Blicken von Natsuki stellt sie den Manga ins Regal. Dann steht Natsuki auf und zieht ihn wieder heraus, um ihn an der richtigen Stelle einzusortieren. Entschuldige, ich wusste nicht, wo er hingehört. Ist schon gut. Die beiden verstummen wieder und vermeiden jeden Blickkontakt. Ah! Beide wegen so, als würden sie etwas sagen wollen, aber niemand dem gelingt es, die Stille zu unterbrechen. Ein Moment vergeht. Nun, ich muss dann los. Wir sehen uns morgen wendet sich ab, um ihren gequälten Gesichtsausdruck zu verbergen, bevor sich sie sich vom Schrank entfernt. Das war mit Sicherheit der Beweis, dass Natsuki nicht mehr mit ihr befreundet sein soll wollte. Niedergeschlagen verlässt sie ihre Jugend Im hat sei ihre Tiefluft und klatscht ihre Handflächen auf ihre Wangen, um einen klaren Kopf zu kriegen. Ähm, plötzlich holt sich Natsuki stammende Stimme von hinten. Natsuki? Überrascht dreht sich Seiko zu Natsuki um. Natsuki zappelt nervös herum und fährt mit zitternder Stimme fort. Ich habe dir eine Menge zu sagen. Ich dir auch, aber du zuerst. Natsuki beißt sich auf die Ob der Lippe und kann nicht still sehen. Nun, zum einen, sie bericht sich und hat sichtlich Schwierigkeiten vorzufahren. Ich stapft mit einem Fuß auf und hüpft auf der Stelle, um die Worte herauszupressen. Es tut mir leid, wie ich mich heute Mittag benommen habe und dass ich in letzter Zeit generell ziemlich fies war. Es wird mir wirklich schwer. Ich meine, ich habe Schwierigkeiten mit Dingen, bei denen ich mich nicht wohlfühle. Vor allem, wenn es dabei um Gefühle geht, solche Sachen. Also, Natsuki errötet und sagt keine, kein Wort mehr. Statt fortzufahren, streckt, streckt sie Seyori ein Plattier entgegen an Seyori, der beste Ort in der Welt. Ich liebe mein Schaffzimmer. Es ist voller heller Farben und weicher Dinge. das Sonnenlicht scheint herein und bringt alles zum Glitzen. Es ist der beste Ort der Welt, er enthält all meine Scherze, all meine Bücher, meine Sammlungen, meine Erinnerungen, all meine Träume wurden in dieser Zimmer geboren. Es ist der beste Ort in der Welt. Er enthält all meine Geheimnisse, all meine Sch Scheitern, meine Angst, meine Gefühle. Manchmal fühlt es sich so zerbrechlich an, als würde es eine Tür bei der geringsten Berührung zerbrechen. Aber es ist immer noch der beste Ort der Welt. Doch wenn jemand angeklopft, ängste ich mich. Ich stürze die lose Tür an mit meinen Armen. Bitte zerbrich nicht, komm nicht herein. Ich bin nicht bereit. Es ist mein bester Ort der Welt. Das Klopfen hört nicht auf. Ich blockiere die Tür mit Möbeln. Ein Auge spielt durch das Schlöchse Loch. Und ich gerate in Panik. Ich bin am besten Ort der Welt eingesperrt. Ich bin nicht bereit, meinen Lieblingsort zu teilen. Ich muss meine Geheimnisse reinigen und mein Bett machen, um meine Albträume zu verstecken. Um sie wegzuräumen, muss ich sie anfassen, muss ich sie wiedersehen. Ich habe so viel zu tun und ängstige mich. Ich bin nicht bereit. Aber sie ist immer noch mein Lieblingsort. Ich will ihn immer noch teilen. Wenn du geduldig wartest. Wie lange es auch dauern mag, werde ich die Tür dezentig öffnen und dir den besten Ort der Welt zeigen. Ist ein Gedicht? Aber ich dachte. Nun, ich habe mich durchgekämpft, um mich wieder bei der, mit dir zu verzünden also einfach glücklich darüber. Bitte. Die Jurisdächtung kommt von Herzen. Ich bin glücklich, als ich es dir, als ich es sagen kann. Ich fühle mich so schrecklich, aber ich bin so glücklich, weil du das für mich getan hast. Vor, ah, vor dem heutigen Glücktreffen wurde mir bewusst, dass ich einen Fehler begangen habe. Es war, ich war so damit beschäftigt, dir näher zu kommen, dass ich gar nicht darüber nachgedacht hatte, was du eigentlich willst. Und das ist, und das. Wir wohl verschiedene Vorstellungen davon haben, wie wir Freundschaften schließen wollen. Ähm. Also wegen dieser Freundschaftsgeschichte. Ich meine. Das ist schon okay. Ich verstehe schon. Du musst dich nicht dazu zwingen, darüber zu reden. Dein Gedicht spricht für sich. Also zwing dich nicht, wenn du noch nicht darüber, dafür bereit bist, okay? Sats genickt. Du solltest nicht das Gefühl haben, dass du etwas falsch gemacht hast. Es war meine Schuld und es tut mir leid. Ich war heute nicht sauer auf dich. In Wahrheit fühle ich mich echt schuldig und wollte dir deinen Freiraum geben. Ich sagte mir, wie albern es ist, dass ich dauernd auf dich zugehe. Ich sollte besser darauf warten, dass du mich ansprichst, wenn dir danach zumut ist. Einfach, bis es für dich passt. Ich werde da... Ab sofort respektieren. Freundschaften sollten immer damit beginnen. Mit dem richtigen Gleichgewicht. hat nickt erneut. Nur eine Sache noch. Hm? Nun, ich will auch nicht ständig auf dich zugehen müssen. Ich will auch ein gutes Gleichgewicht. Wie du gerade gesagt hast. Der nickt. Ich verstehe. Wir werden beide darauf achten. Nun gut, nach dieser Aussprache fällt es Natsuki leichter, wieder öffner zu reden. Ich werde aber nicht ständig allein meine Gedichte mit teilen oder so. Aber vielleicht schadet es nicht, es hier und da mal zu tun, aber ich zeige dir nur die besten. Die sollten dir aber besser gefallen, sonst überlege ich es mir vielleicht noch anders. Mir gefällt alles, was du machst, Natsuki. Ich, ich meine ja nur. Was aber viel wichtiger ist, ich muss dir von meinem neuen Freund erzählen. Hä? Hey? Oh, aus dem Mangas. Warte, lass mich hatten, wer es ist. Da kommst du nie drauf. Die beiden gehen zusammen den Gang und dann Du, meine Güte, wir haben so viel zu bereden. Mist. Ich hätte dir sagen sollen, mit den letzten beiden Kapiteln zu warten. Dann hätte ich sehen können, wie du auf die große Enthüllung reagierst. Ach, du wolltest sie zusammen mit mir genießen. Das ist ja goldig. Oh, jetzt sei schon ruhig. <lacht> Aw, oh, that's cute.